Ja, und muss oh, und Äh toll, shift. auf die Karte auf das Hotel, dann weißt du Technical direkt vor dem Hotel, dass wir da ausschalten. Kannst du dich an den EVO? Ich glaube, also, ja, also, ja, ich will gehen. Ruhig euch Leute, ruhig euch. Eita neut da gern so aus gut! F hoc Ja mache ich. Erst mal Leute, haltet erstmal die Stellung auf den Telder, ja. Man, hat, man konnte einfach gar ja. nicht treffen. Das war unmöglich dazu treffen, oder? Ja, ich glaube, ich wurde auch angeschossen. Oh. Dankeschön. Ja, sorry, einmal. Feuerbereit auf der Sprech. Äh, und dann bitte mit Bravo auf ähm äh mit äh, Alpha auf äh, dem Hoteldach gucken. Charlie, stark? Ich bin dran, ja. Okay, eins und zwei. Hallo, wie du fit? Oh, das ah, ich brauche okay, hier noch. Hallo, hallo, oh. im Arsch. War ah, Bravo, Ihr Alpha. Hoteldach ist sauber. Ich wiederhole, Hoteldach ist sauber. Ihr könnt runterkommen, sobald äh, das. das bald, was mit euch das passt. Noch. bereich ja wird das nur noch warten, bis äh, Bravo gelandet ist. Ja, Alle die Verletzten kriegen jetzt Einteilung. Wir haben noch genug Zeug in den SUVs unten. Ich habe kaum Munition mehr für meine MG. Ja, alles im, alles im Heli. Wir okay, gut. alles im Heli. Wer ist das direkt? Das ist der SUV. Das ist der SUV. Wer sind denn die beiden hier direkt an der, an der Tür Sit am Eingang? Sind rechts. Sind rechts. Sind rechts. links Danke. Okay. alle Alles klar. 1, und 2, machen den Vormarsch. 3, und 4 gehen an die Treppe und sich an die Aber bitte nicht runtergehen, ja? Also beziehungsweise nur eine Ebene runtergehen. 1, 2, los. Ja, 1-2 rein. Denkt, nein, nein, nein, so nicht, Leute. Langsam. Das ist wichtig, dass ihr hier mit Gemach reingeht und wirklich schaut, wo die sind die Gegner, ja? Und sowas. Ein Gegner down. Und ja. stellt auf Auto. Das könnt ihr auch machen, ja. Wobei ja, das teilweise auch sehen. nicht so gut ist. Weil, so, engen Sachen ich meistens. 3-4 auf die erste Treppenebene und da absichern. Und ihr sichert bitte den Raum hier, ja, dass hier keiner über die Treppe über die Leiter hochkommt. Hinten ist nichts weiter, das ist ja noch der Raum, glaube ich, oder? Ausgeschaltet, Kontakt ausgeschaltet auf der Hat nichts interessantes dabei. Okay. Okay, dass der Seil funktioniert inwiefern nicht, damit ich das, ja gut, können wir auch später besprechen. Ja, äh, kommt runter aufs Hoteldach, wir haben schon das Treppenhaus äh, bis zur ersten Also ich sehe äh, nach rechts, du am nun geradeaus, genau. Positiv auf dem Hoteldach Okay Ich befürchte, wir haben am Ende keinen Gegner weil der Dings alle weggeballert hat, der Sniper. Kann sein. Du ja, sein. das sein, Ja. Ich weiß nicht, wie die rauslaufen. Auf die Balkone. Kann vorkommen. Ja. Okay. Nun no, werden wir ja sehen. Wegen was und beobachte die Situation. Irgendwas hat er keine Sicht? Ja, hat halt einfach keine Ziele. Keine Ziele, okay. Jutz, äh, Bravo. CC 1, ja. Pumpe 2, äh, machst dritte Position, ich auf zwei. Ja. Denk dran, wir haben hier Leute im Red ja. Ähm, ihr müsst wirklich äh, vorsichtig sein, ja? Wir haben ein Ziel, ja? Wenn bestätigt mit Feind, also Feind mit Waffe ist, ja. Alles ausschalten. Feind, Feind. mit Waffe. Schusserlaubnis erteilt. Wunderbar, danke. Los. <lacht> Alles klar. Bravo, ihr geht jetzt an uns vorbei. Ihr werdet die obere Ebene hier sichern. Wir gehen eine Ebene weiter runter, ja? Okay. Nein, läuft. sie los. Denkt dran, ne? Geht langsam und bedächtig. Ihr müsst zu allen Seiten gedeckt sein, wenn ihr hier drin seid. Hier sind überall Feinde drin. Ach so, noch Bravo noch eine kleine äh, Notifikation. Äh, ihr könnt die Seile rauswerfen. Sorry. Ja. So. So. Alles klar, äh, Palo Badger. Weil hier ein Vorsprung war. Steck hinten. So, 1 und 2 und 3 und 4. In Kolonna drei. nach unten. Mach Langsam Mach bitte. Ne, nach rechts. Ja, recht. nein, Na, nach rechts. Halt. Rechts, oh. rechts. Jetzt weiter nach rechts. Das ist links. Ach so, was. Gang. habt ihr auch in die Tür so, hinten reingeguckt, als ich vorgehe. so, das ist keine, okay. Nein, bleib wo du bist. Zivilist, Achtung, Zivilist. Und noch ein normaler. Okay, ist dran. <lacht> <lacht> Vorsicht. Zwei, hey, Zwei, zur ist Zwei zur Tür. Zwei zur Tür. Pampe, halt einfach nur anscheinend deine Position, du kannst noch mal rein. Dann 4 Untergang. Seitdem steht da, wenn sie find, will nicht. Äh, OBI kann nicht rein. Hier den Gang? Bravo! Seite. Bleib mal ja. bitte hier. Steck jetzt, treppen und ja, ja, den Eingang außer, decken. Ich die Tür noch vor mir. Gut. Treppen sind gedeckt. Ein freundlicher kommt rein. Bravo! Ja, ja, wir sind gerade ein bisschen beschäftigt Ja, sorry äh, Wir werden die Position unten halten und nicht reden äh, wir, Ich merke gerade, dass Akra uns hier einen Strich durch die Rechnung macht Kommt bitte gleich nach unten, ja, wenn ihr fertig seid äh, Nicht reden? Aber, Wie, oder Akra auf Whisper. Wir werden über Akra nicht reden Akra ah. einfach auf Fußball stellen Sissi, äh, halt die Position hier Das äh, kann ich leider nicht machen Hauptweg äh, Hier, Leute, ne? Einer aus der okay. Gruppe entfernen und den Zivilisten-Dingsen Ich mach das jetzt mal äh, zuerst links oder zuerst rechts? Äh, rechts, ich nehme links. Okay. Und Sprung. Wie macht man das denn mit dem Acker? Muss, muss man liegen. eingestellt haben. Raum ist sicher. Ich gehe den nächsten. Ist auch sauber. Raum ist sicher. Ich check den Balkon. Okay, Sissi, 10 Meter vor. Verstanden. Bewaffneter Pickup nicht besetzt. Behalte den Auge nicht, dass er wieder besetzt wird. Sissi, freundlich? Jo. Okay, Balkon clear. 3, 4, ihr könnt schon auf die untere Ebene. Ähm, wir haben es auch gleich. Und da decken. Und da decken. Das ist hier. Zu, zum fetten Äh, Alpha von Bravo, melde ja. Stockwerk clear. Verstanden. Verstanden, irgendwelche Zivilisten, Ziele, sonst irgendwo auf Etagen zweite Etage sichern und mein Team wird wieder hoch Alles aufs klar. Dach gehen. Komm. Also freilassen, ja. Hier unten, äh, hm. an den ja, sie liegen nicht 200. frei. Warum gehen wir aufs Dach? Alpha! Äh, Alpha, bitte. Lass bitte wieder beim Treppenhaus. Wir dürfen das. Wir also, können können wir wir okay. Ja, ich stoppe mich nicht mehr. Alter. Ähm, Alpha also, hier, bravo. Ja, ob Obi, hier hinten liegt auch noch einer mit Name. Ist das ein Bug oder hast du noch mehrere Ziele eingebaut? Ich check mal. Und woher kommt Stopp, der Beschuss? Ey, im App sehr gute Frage. Ähm Maverick, rede mal mit mir. Boah, hässlich. Okay, ja, ich oh. such grad Maverick, weil Tony wieder da ist. Ahmed Ahmed Khan. Hey, was, was ist mit dem Schuss? Schuss, hier? Okay. Hm. Ja, den nehmen wir mit. Okay, ich weiß Tony nicht, warum der warum der überhaupt ist und, und was der hier macht, und warum der da warum da die CIA Database dann. anschlägt. Wir nehmen den okay. mit. Alles klar. Äh, alles klar. Okay, ich bin so also Okay, Tür Toll! Verstanden. Position halten. Ich will jetzt. Ja, was ist? Äh, gut, du hast verstanden, ne? Ihr nehmt den Typen hier mit. Den werden wir auch im SUV mitnehmen. Okay, kann das Okay. Pampe, du hast drei Aufgabe. Ja, da liegen dran. Ja, ihr ja, wisst halt noch Sind alle anderen Zivilisten okay, ebenfalls rein. gecheckt? Jo, Tali läuft gerade unten ins Gebäude rein, gemäß meinem Sniper. Tür, du bewachst, die Tür Richtung Osten. Sissi? Weg ich jetzt links rein ein bisschen. Links jo, Hallo. Über. Äh, wo steckst du, Sissi? Treppenhaus. Treppe ja, ah. So, wo ist jetzt, wo ist jetzt Alpha? Alpha ist nicht komplett. Äh, ja, deine also zwei, zwei anderen Film. Alphas bewachen Kreuzkönig, oder? Komm mit, Obi. Die nächste Ecke wieder absichern. Kreuzsäcken nach links ist... Recht ist frei. Ja, ich geh rum. Hier rein. rein äh, Leute, Kreuzkönig. Leute, denkt dran, ne? Entspannte Situation, Waffen sind rot. Äh, wir, sind hier, wir sind hier sicher. Äh, alles klar, äh, Badger. Alles mit, äh, den Kreuzkönig. Und der muss zum Treppenhaus geschützt werden, hier. ja? Mhm, doch mit mit okay, einen also okay. sichern. soweit ab, ja, dass ja er halt den, den richtigen Weg geht. Treppenhaus steht eine Person, weiß nicht, ob freundlich. Ja, ich hab dich. Guck mal nach. Bobo, ja Alpha, kopf das Ist bewaffnet gewesen. Jetzt. Ich komm mit. Okay, Tür. Bobo, okay. Okay. Treppenhaus mhm. frei. Bin mir bin gerade ein bisschen durcheinander hier. Ja. Ich werde jetzt meine Männer im, im ähm, ja, ja mit reinkommen. Treppenhaus sammeln. Äh, du übergibst bitte uns äh, den Amir Ahmad, oder wie der Typ auch immer hieß Und äh, ihr übernehmt die Sicherung vom nächsten äh, Stockwerk, verstanden? Verstanden Äh, Pampe? Äh, Amir abgeben an und Alpha, die übernehmen das Haus. Verstanden, wir haben freundliche, oh, wahrscheinlich Jops, zwei Stockwerke über euch Ich habe gerade den äh, Zählen verloren äh, Sichert da unten ab, äh, wir sagen Bescheid, sobald wir im, Treppenha im Erdgeschoss der sind Der Link steht hier, hier. Ja, das äh, mitnehmen. Sissi 4, Pumpe 3, ich mach 2, go! Ist hier direkt unter uns das Stockwerk äh, Erdgeschoss oder was, pa Paul? Äh, ich weiß jetzt... Nee, es geht noch ein zweiter runter. Oh, Johnny hat es. Okay, okay das hier nicht. ist noch nicht gesichert. Ja. Weiter. Der Nicke, äh, ist wir Ziehen weg, Arm, ziehen ja. weg, ziehen weg, ziehen weg, ich geb Deckung. Okay, okay wir übernehmen. ich komm noch. Wenn ihr da ein bisschen aus dem Weg geht, übernimmt Bravo gleich. Ziehen weg, ziehen weg. Wo Alpha? Uh, hier, wir stehen hier. Ja, ich bin, ja. und, so, nee, Alpha, ja. so ist die GVO. Was hat der? Er hat den da. Ähm, gut. Ja. Hier ein bisschen auf die Seite bitte. Eugene! Eugene! Ja, du bist schon wieder meine Schwester gewesen. Passt. GVO. Wir haben Pogo, ne? Wo ist Pogo? Hier. Pogo, ich bin immer ein CD-Typ hier. Ja, und, und Tür du ist das Sandbloss unten ab. Ja. Prä äh, Gang sichern. Bei uns ja, fehlt einer. Sollen wir durchgehen? Weil uns fehlt einer. Inwiefern? Ja, Mal wohl. Wer ist das hier hinten? Achso, ja, sitzt Okay, gut. Sit Meine wir sind, sind du komplett. Du okay, gut. Okay, gut. Gehen jo. Äh, ja, geh im Balkon. Ja, behaltet die erstmal gut. bei euch die Leute. Nehmt die Waffen am besten runter, weil dann sieht das sonst sieht das dämlich aus. Genau. Ich gehe Und vor. Pff, Tom, wir warten jetzt nur noch Sie auf Bravo, dass die gesichert hat. Rechte Raumzeit, Sie? Sehen Sie? Sechzig. in eine Macke, Dings also, heute hab ich es aber. Überall stimmt. <lacht> Habt ihr einen Typen rechts? Ja, Alpha und Bravo sind jetzt im Stock. Hier, durch. die ganze Raumseite sichern. Ja, du hast Zeit für Endteilung. Alles klar, mir nach. Okay, ich bitte rechts. links rechts. Nimmst du rechts? Ja, ich nehme rechts. Ist mir Freundliche kommen runter, Vorsicht. Gut. Hinter mir halt. Sicher gegangen. Hier Freier. Gut, nächster Raum. Okay, ich check das. G ging das gut unten, Paul? Naja, ja, die Typen, die, die, die, die, die, die waren mehr die als 100, 100. Check den. Okay, wunderbar. Irgendwelche verwundeten Zivilisten von denen wir nichts wissen? Ja, von uns. Oh, so hatte ich gesehen hab nicht. Alter, das war knapp. Jut, das ist auch gut, das ist jetzt auch doch der Typ, der hier drin sind. liegt, hat eine Waffe. Dort. Der Typ hat eine Waffe. Okay, gesichert. Okay, Wampe, links oder rechts? Rechts. Also zweite Wechsel. Alles klar, Alpha, äh, ach Quatsch, Charlie, ihr macht dann bitte unten okay, die SUVs liegt. fertig. Wir haben zwei Ziele. Wir haben dann einen, der ist in der Datenbank aufgetaucht. Äh, wir werden den jetzt einfach Oder mal schön. mitnehmen. Okay. Äh, macht mal bitte die, die SUVs jetzt unten fertig. fertig. Den Balkon den Balkon den frei, genau, die dann auch so weit vorfahren und dass er halt unten gesichert ist, wenn wir den rausbringen, ja? CC, Achtung. Brauche ihr ja, Alpha, komm. Bravo, hört. Bravo Ach, äh, Charlie ab. sichert Quartier. jetzt gerade unten nochmal das Erdgeschoss, dass wir die äh, Zielpersonen nach unten führen können. Ähm, SUVs sind vorbereitet, wir bringen jetzt äh, den Kreuzkönig und äh, Ziel 2 nach unten. Da ähm, ja, haben wir wahrscheinlich sein Kompagn. Oh. Ah, ist wunderbar. Ja, alles klar. Dann Ihr könnt jetzt abrücken nach oben zum ja, äh, vor den zum Haley. Heli und euren Mann schon mal abholen vom, vom äh, Dings. Dixensklar Sissi, okay. ihr habt verstanden. Alpha go, mit go, mir. go, go, go. Sissi und bitte nicht in dem Schleichtempo wir sind hier ich ein bisschen das schneller ja. so, Alpha kommt raus ja. das ist die Rückseite hier Wir gehen ja. hier lang äh, Toni an die Ostecke ran die Tür an die Westwand halt. ran wir kommen raus! Wir kommen raus! Ja. Wir können den SUV durch, durch den da hinten ersetzen. Wir haben noch wir Nee, lassen wir erstmal. Ja. Äh, nee, könnt ihr aber gerne machen, wenn ihr wollt. Ja. Ich würde also, den Ben härter, nehmen. Okay, dann hol ihn, dann hol ihn. Nehmt doch die meisten, ja, an der, der SUV, der eine hat eine also rote Hülle. Alpha, nee, okay. Quatsch, Bravo, Alpha hat nicht verstanden, Funkspruch wiederholen, bitte komm okay. Wir Ja, geht's? verstanden, äh, Alpha, Ende <lacht> Alles klar, Paul, äh, Alpha ist bereit, dir äh, Kreuzkönig zu übergeben Ist gerade da? Ja, ich bin da äh, kannst du dir aussuchen, welches Fahrzeug du dir haben willst. Das letzte. Alles klar. Ähm, ja, pack dir die beiden mit cool ins letzte Fahrzeug. <lacht> ich hoffe, da sind genug Plätze drin. Kann das könnte so Liste sein. sein? Ja, nee, die sind schon festgenommen. Äh. Auf dem Augenwinkel hat, muss gesehen. Wie auch immer das möglich ist. Ja, verstanden. Ähm. So Person kann in Ruhe gelassen werden. Äh, versuchen sie vielleicht irgendwie die Tür zu öffnen, ansonsten, wie gesagt, abziehen. Meiner ist drin. Meiner jetzt auch. Die waren eigentlich. 好 Ihr müsst raus und Charlie unterstützen, ja? Verstanden, okay. was macht das? brauchst da immer noch Verbände. Ja. Ich ja, Die waren direkt vor uns, die meisten sind tot. Kann mir mal jemand verbinden? Ich habe keine Verbindung mehr. Ja. Ansonsten sehe ich grad nichts mehr. Okay. Ist da vorne eine Balkade? Oh. Ja, Wahnsinn. Super, das wird jetzt für fünfte oder sechste Mal gestorben halt ganz toll meine, was, der die noch. Der ist mittlerweile die Engine auch noch gelb und keine Ahnung was. Da ist da alles kaputt. Ihr habt doch nicht das Kuh gefahren. Oh, das ist echt das Ende, glaube ich, der Okay, dann wieder aufsetzen und fahren weiter. sehr wenig Leute, glaube ich. Gibt ja gerade nichts zu reden, eigentlich. Ja, gerade. Ich habe dann gedeckt. They should Vielen Dank. Feindkontakte befinden sich auf Koordinate 056004. Wenn du sprichst, versteht man dich nicht wenn man ihn draußen ist. Ich funke. Okay. Ansonsten würde ich ja mit euch funken. Feind hat... kann mich irgendwann wegziehen oder anschießen wegziehen. Oh Gott, lass mich hier kannst raus. raus lass oder mich raus, was? Ich kann nicht weglaufen, mhm. ne. Kannst du nicht essen und dann ra einfach rausgehen? Ich muss mich selbst sein. Ich bin ja schon abgesessen. Das Einzige, was mir einfällt, ist dich zu erschießen und dich dann nachher wegzuziehen. Ja, das war auch meine Idee gerade. Lass mich gerade auf Seite gehen dafür. Ich muss mich nur bandagieren. Wenn wir zu nah ranfliegen an das Hotel. Moment. Bravo, Alpha hat nichts verstanden, wieder Verstanden, ihr habt nur einen Platz frei, ne? Wir brauchen Charlie, die uns hier wieder, äh, die uns hier abholen. Wie ist Feuerbefehl? Holt Feier oder? Alpha hört? Positiv. Äh, haben äh, lila Rauchgranate geschmissen. Könnt zu e unserer Position verrücken? Wir versorgen gerade einen unserer Männer. Charlie, Alpha, könnt ihr mich hören? Auf welcher Position befindet ihr euch? Ja, dankeschön. Oh, Obi, hat ist echt doch schön gelandet, das Ding. Gut, äh, wir sagen das jetzt nochmal, es war übrigens an Charlie, nicht an Bravo gerichtet, also bitte Doppelfunk nicht machen. Und, äh, nochmal die Position durchgeben, weil ich habe das jetzt nicht verstanden. Friendly, friendly, Friendly, Friendly. Friendly, Friendly, Friendly, Friendly. Moin Obi, wir sind hier. Obi? 042014, habe ich das richtig verstanden, Charlie? Alles klar, äh, ihr müsst mal bitte gucken, wie viele Plätze ihr noch bei euch frei habt. Ich brauche fünf, fünf Plätze für mein Team. Beziehungsweise, nee, wir brauchen sogar nur. Wir haben noch einen Co-Pilotenplatz, ne? Äh, jo, ne, und ich habe noch zwei Schienenplätze. Ich brauche nur, nur drei Plätze. Also. Ich brauche, ich, bei mir kannst du noch zwei einladen. Ja, genau da. Obi, du hast zwei Plätze frei bei dir. J ja. Okay. Äh. Ja, wir brauchen nicht drei in die Richtung. Dann haben wir hier. Hm? Progo, sicher, bitte mal noch die andere Richtung mit. Ja. Da drüben. Auch. Ja, das ist Pampere, einer hier drüben. du auch bitte. Nee. Oh, was? Ich meine, ich war schon die ganze Zeit diese Richtung. Am das Tempo. ist mit mir. Die andere. Obe, ja, ich lieg hier am Heli und gucke uh, nach. No, ja, es ja, ist, ist kein Hobus Fehler Arsch. von dir. Wir haben einfach drüben drei, die decken und hier nur einen, und weil einer weggefallen ist. Deswegen... Sorry, ich muss nochmal kreuzen. Papa. Okay. Alles sauber soweit. Ähm, zerstört ist dein Heli. Komplett im Arsch so meiner ist es auch angekratzt, Geld Geld also so viel kann ich nicht mehr ausrichten. Da ist sie auch nichts. Jo, ne wir werden auch sobald wir wieder äh, Dings haben werden wir den äh, auch landen den Heli und dann absitzen. Okay. Also ihr braucht jetzt nicht die ganze Zeit mehr fliegen. Auch sobald wir Dings haben Feindkontakt meinst du? Genau ich habe mir jetzt sit ich habe mir jetzt sit noch ne dir gegeben. Schuss? Oh, oh, oh, Beschuss. Das sind unsere. Okay, das, das scheinen die Jeeps zu sein, nicht nur Ja, aber das, ist, das sind unsere, das ist die Minigun. <lacht> Hoffen wir mal, dass es unsere Minigun ist. Also du nimmst noch Sid, ne? Dann nehme ich nämlich Sid? noch Maverick. Auf jeden Fall. Yo. Du, ich würde einfach sagen, wir laden mal in die Jeeps, was geht, und danach schauen wir weiter. Aber ich wäre... Sissi und Mermelich wäre froh, wenn sie mal in, am Boden sind Fahrzeuge. sind. Fahrzeuge sind da. Nicht schlecht. Da sind wir, wir hatten gerade noch Kontakt an diesen Außenposten. Gut. Robi? Alles klar. Jo, ja. äh... Ich würde sagen, aufsitzen, was kann und dann weg. Alles klar. Ich brauche aber auf jeden Fall Maverick und, äh, und Sissy, die sich auf meine Frequenz jetzt einstellen. Was das für eine Frequenz? Und was ist überhaupt das Zielgebäude? Eins. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Wir müssen nach Gut. Camp Kettle. Das befindet sich... Hallo, äh, äh, Seed bitte mal zu mir rüberkommen. Da ich glaub, oben. Muss ich gehen. Ja. Da, okay. Ja. Okay, ich bin auf Frequenz 1. Ja, dann werde ich jetzt wieder auf die Hauptstraße fahren und ja. dann wieder nach Norden. Genau, wir fahren bei Hallo? euch mit. Sollten wir nochmal Kontakt haben, werden wir dieses Mal angreifen. Heli wird landen, so Leute absetzen. <lacht> Maverick, sissy? Ja, Maverick Alles klar, ihr seid auf meiner Frequenz, wunderbar. Verteilt euch auf die SUVs. Bei wem bin ich denn hier im Auto? Paul. Hallo. Und am nächsten Feldweg rechts rein. Oh oh. Feuer, Feuer, Feuer! Wir brechen durch! hier Können noch Beschuss machen? Ja, ich versuche hier ein bisschen auszureichen Wir brechen durch Okay, wir halten hier an Ah, jetzt Charlie, zweite Fahrzeug ist ausgefallen beschädigt. Kannst du nicht mehr fahren damit, oder? Doch, doch. Fahren kann man schon. Na, ja, so sag das, das, das doch! Es hält. hält nicht mehr, viel aus, mein ich. Äh, jetzt, äh das Fahrzeug fällt doch noch, wir werden jetzt weiter brauchen. Ha, ja, ja. ja, ich weiß nicht, wie sie in den Klassik läuft. Ich hab mich noch ich will uns verarztet werden. Ja, die ist schon lange verletzt. Ist oh, mir nicht aufgefallen, streckt er etwas aus. Aber da sind wir doch schon. Verstanden. Okay, hier ja, ist die Person aus dem Fahrzeug raus.